Hey Leute, willkommen zurück zu Call of Duty Modern Warfare 2. Wir, hören, wir machen da weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben, nicht andersrum. Und das wäre da, wo wir gerade erst runtergestürzt sind und jetzt interessiert es mich, ob wir überlebt haben. Das heißt, ich habe halt kurz die Fresse und lass laufen und in der Zeit trinke ich mal was. Aber ich wollte unbedingt wissen, wie es weitergeht. Also, los geht's. Alles klar, wir sind der Übermensch. Tatsächlich, wie letzte Folge gesagt, wenn wir das überlebt haben, dann ist einfach nicht normal. Ja, das sehe ich auch. Ich glaube, jetzt ist doch vorbei. Aber wir sind immer noch Roach. Also. Wir gucken mal, was noch passiert. Verbindung fast hergestellt. General Shepard, Sie sind online mit Captain Price. Zurück aus der Hölle, Captain. Um Regen in die Traufe. Diese Welt ist der Hölle noch ähnlicher als die, die ich gerade verlassen habe. Wir dachten, wir hätten das ACS geborgen, bevor es die Russen knacken konnten. War ein Irrtum. Dann hat Makarov die USA zu seinem Sündenbock gestempelt. Als nächstes brach überall die Hölle los. Was wollen Sie mir damit sagen? Wenn man einen Ölbrand löschen will, braucht es eine noch größere Explosion, Sir. Sie saugt den Sauerstoff auf und erstickt die Flamme. Price, waren Sie zu lange weggesperrt? Kommen Sie zu verstanden, mein Junge. Shepard, sind Sie bereit zu tun, was getan werden muss, um zu gewinnen? Jederzeit. Unser Feuer ist ziemlich groß. Wir brauchen einen gewaltigen Knall. Sie waren einfach zu lang im Gulag, Price. Schalten Sie Makarov aus. Keine Zeit, wir müssen diesen Krieg heute beenden. Das ist keine Bitte, Price, sondern ein Befehl. Sie... Hm. wir haben wohl die Verbindung verloren. Oh uh oh, das klingt nach Befehlsverweigerung. Notfall, Tag 5. Und wir sind wieder Roach. Und Price macht das, was er will. Darf ich mal jemand sagen? Ah ja, hier bin ich, hallo. Ich bin mit einem Fallschirm runtergekommen. Ich glaube, wir haben doch nicht mehr überlebt beim anderen. Das ist ziemlich heftig, weil da haben wir keine Chance mehr gehabt. es also, waren wirklich zu viele. Ähm... Darf ich mal sagen, Shepard hat eine richtig geile Stimme, im deutschen Synchro zumindest. Ich weiß nicht, wie die auf Englisch alle klingen, aber Shepard hat in der deutschen Synchro eine richtig coole Stimme. Muss ich jetzt einfach mal sagen, ich mag dem seine Synchronstimme extrem. Ich dachte, ich hätte einen Schalldämpfer drauf. Okay. Ja gut, ich konnte jetzt gar, gar nichts mehr sehen, also hätte ich auch den Feind nicht mehr gesehen. Ich starbe nochmal neu, vielleicht brauche ich das gar nicht. Aber das ist doch ein Schalldämpfer drauf. Ja, klar ist ein Schalldämpfer drauf. Komische Sache. Ich habe jetzt auch nichts mehr geschossen, also... <lacht> okay, so geht es natürlich auch. Schön, dass wir Soap wieder da haben, das stimmt. Perfekt. Hat deine Farm was mit Schalldämpfer? Ne, ja, mit Rotpunkt. Falls was falls los ist. Links von <lacht> ja, mega schön. Ich habe einfach 20 mal draufgehauen, damit ich getroffen habe. Passt schon. Wo ist denn da? Ah, der, der läuft über die Brücke. Wow, Ich dachte, wir gehen jetzt unten rum. Schön vorsichtig. Ich laufe jetzt extra nicht so, weil so sehe ich einfach nichts. Ich laufe mal offen. Höchstens so, aber ich will eigentlich nicht schießen mit der, weil die ist laut. Außer also wir haben einen offenen Konflikt. Dann, ja. Und bis dahin bleibe ich bei meinem M14. Mit Zielfernrohr und Schalldämpfer, ey, wir sind voll ausgerüstet. Ihr wart! Ihr wart! Äh, ja, danke Ich wollte eigentlich ausweichen, aber anscheinend hat es das nicht mehr gebracht. Laufen tut mein Herr ja auch nicht so wirklich motiviert. Ja, zu viele Weltwald, äh, Welt, ich weiß. Ein Friedhof? sauber. <lacht> Ungewollt und schön sauber natürlich. So und los geht's. Was hat denn der für einen Hut? Ich will mal dem seinen Hut angucken. Okay, einfach ein weißlicher Hut. Hunde sind scheiße schwer. Ich liebe Hunde und ich hasse es jedes Mal, dass ich einen Hund töten muss in diesem Spiel. Wollen wir? Wollen wir nicht? Komm, wir ziehen durch. Sicher ist sicher. Nicht, dass die von hinten kommen. Tut mir leid. Ich mag das eigentlich gar nicht. Dass wir alle umbringen müssen, aber es sind Soldaten. Es sind Feinde. Und wenn ich jetzt nicht mache und ich mache Lärm, oder irgendwie werden die angelockt, dann habe ich drei Feinde mehr, die nachher kommen. Ich muss jetzt leider auf Nummer sicher gehen. Zum Glück ist es nur ein Spiel. Die zwei Rechts, es gibt doch nur... Ach so. Tut mir leid, ich hoffe, ihr Keller versteht meine Einstellung. Deswegen. Und ich bräuchte langsam Amuni. Vielleicht hätte ich meine andere Waffe doch behalten sollen mit dem Schalldämpfer, das wäre noch schlau gewesen. Zum Beispiel die eine Patrouille, die uns eh gesehen hat, die hätte ich zum Beispiel mit dem Farmers ausschalten können. Weil ja, die wussten eh, wo ich bin. Ah, der geht hoch. Ups. Ja, die wussten eh, wo wir sind. Also ist egal, ob ich noch leer mache oder nicht. Eine mobile Raketenstellung im Dorf. Sie hat unsere Predator abgeschossen. So, wir brauchen noch eine Predator. Los geht's, Roach. Hui. Voll cool. das wieder groß guck mal an. Ich glaube, ich habe jetzt nichts gemacht, außer mal ins Leere geschossen. Und das ist okay. Auch das muss man sein, oder? Wenn man die Feinde nicht sieht, muss man auch nicht schießen, weil ich wusste nicht, wo sie sind. Da sind sie jetzt dann doch ein ziemlich eindeutig am Rumstehen. Und da habe ich natürlich wieder den größten Scheiß mit Halbautomatik. Jo, ich bin weg. Hallo! Ich habe den ja wohl eindeutig getroffen, Entschuldigung. Also, ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich den getroffen habe. Nur der wollte das halt nicht einsehen. Ja, die ACR hat mehr Muni. Ich renne dem jetzt mal ganz kurz einfach nach. Aber ich muss sagen, ich finde es ziemlich cool, dass man hier wirklich die Entscheidung hat: willst du töten, willst du nicht? Äh, meiner Meinung nach hätte ich es sein gelassen, normalerweise. Jetzt so, ich würde es eh nicht machen. Also, ich werde jetzt nie im Krieg oder so. Also, wir machen auch Zivilschutz und nicht Militär. Also, ja, Pech gehabt. Ne, aber jetzt ganz im Ernst: äh, Die Überlegung dahinter war wirklich, ich wollte einfach dafür sorgen, dass sie nicht nachgehen. Weil ich wusste nicht, wenn da 20 Meter weiter schon Feinde stehen, die schießen, dann kommen die eh angerannt. Das kennt man ja langsam. Und das wollte ich halt für ihn. Was ist du? Ich weiß nicht, was ich treffen soll vor allem. Ich verstecke mich mal hier hinten, so gut wie es geht halt. Und los geht's. Die Frage ist, was muss ich treffen? Die Menschenansammlung? Die zwei großen Maschinen? Die drei? Das ist ein Helikopter. Das ist ein Panzer. Ich nehme den Helikopter auseinander. Das war jetzt wahrscheinlich ein Fehler, ich habe mir wahrscheinlich ganz viele Feinde wegnehmen können. Komische Waffe. Ach so, ich kann mehr sein einmal... Ja du, dann... Dann fliegen wir noch... Ja okay, ich wollte weiter rechts, aber das ist auch okay. So, die hängen alle noch da oben. Okay, noch einmal. Da mitten rein. Ich glaube vier. Ich glaube, das waren vier. Okay, ich habe irgendwie will ich nicht alles mit den Raketen ausschalten. Das kommt mir immer so billig vor. Keine Gefahr, kein Risiko. Los geht's. Kann ich da auch reinstürmen? Ich will mal gucken, was da drin so ist. Wir sind natürlich am an anderen Ecken, das ist klar, aber... Wir probieren das mal rauszufinden. Jetzt da oben sind wir... Bei diesem Haus. Das heißt, wir müssen nachher wirklich runterrennen. das sind noch ganz dumme Ziele rum. Und da müssen wir runter. Hier irgendwo sind Feinde. Okay, wir stürmen wiederholen. Okay, gut. Ja, Entschuldigung, ich bin schon unterwegs. stehen immer noch da oben ich räume mal die zwei da noch weg sehr gut los geht's ich kann hier ernsthaft nicht rein was oh, sorry. Also, ich muss jetzt alles mit Raketen machen, das ist ja voll lame, Entschuldigung. Also, ich weiß ja nicht. Da ist noch was, das ich loswerden will, vielleicht. Ja, Der hat nichts gemacht. Doch, okay. Das ist nicht so spannend, ehrlich gesagt. Also, nochmal. Da oben stehen wir direkt. Geh mal irgendwo anders hin, um rauszufinden, wo ich bin vielleicht auf der Map. Weil ich weiß nicht, ob wir uns aus dem Gebiet raushalten müssen. Weil diese Rauchfaden da, die gehören nicht dazu, glaube ich. Das sind nicht die, die wir jetzt gerade abschießen. Das kann nicht sein, dass wir alle Feinde einzeln so ausschalten müssen, Entschuldigung, also, das wird ziemlich lame. Von so da kommen wir ja. Ich nicht wieder rauf. Ich glaube, ich bin wirklich in diesem Gebiet gefangen, bis ich hier alle aufgeräumt habe. Das sind hoffentlich nicht mehr viele. Ich weiß nicht, ob ich was falsch mache, aber die sind einfach zu sehr verteilt, dass da sich alle aufs Mal auf erw erw erwischen kann. Da kann ich auch nicht hoch ins Dorf. Da ist halt die Panzersperre. Ich ziele direkt auf den jetzt noch. Und dann weiter rechts ist noch einer, glaube ich. Und dann haben wir es. Hi, Price. Ich muss dir folgen anscheinend. Sorry, aber... Okay, da ist noch einer. Jetzt habe ich doch alle ausgeschaltet. Ich renn da mal hoch. Ich will wissen, was da oben ist. Ah, hier komme ich tatsächlich rein. Oh! Ich habe es mir noch vorhin gedacht. <lacht> habe ich überhaupt noch was zum Abschießen? Okay, das war mein Fehler. Ne, hier ist wirklich nix. Ich lasse das mal sein jetzt gerade. Weil wir haben eigentlich alles aufgeräumt, mehr oder weniger aktuell. Ich würde gern stürmen. Na klar, habt ihr euch vor 20 Raketen versteckt, mindestens. Das war das denn davon? Ach ja, guck mal, der Truck steht ist wirklich da, cool. Aber weißt es steht Folgen, Folgen, Folgen und dann rennt er da nicht weiter. Ich dachte, ich muss da an dem jetzt dranbleiben. Ja, ich habe es gesehen, aber ich brauch's jetzt nicht, Junge. Oder Alter, ich weiß ja nicht. Ich glaube, der ist hat als ich. Aber naja. Äh, das sind Feinde. Komm, wir räumen auf. Wir haben ja genug Raketen anscheinend. Nicht die, die ich gerade besiege, glaube ich. Ich finde die Waffe irgendwie komisch so. Hier das Aug. Die AUG ist komisch. Okay, wir gehen nochmal gucken. Da liegt er. Oh, da kriegen wir Besuch von hinten. kommen. wir haben ja das Geld. Ich weiß nicht, wenn so eine Rakete direkt auf dich zufliegt. Ich glaube nicht, dass du wegen der Explosion stirbst, sondern weil du... Die Rakete vorhin in die Fresse kriegst du Ich stell mir das dann noch eher so vor irgendwie. Hallo. Ich dachte schon, was für ein Idiot. Ich mach ja schon. Okay, jetzt geht's langsam ab hier. Kein Wunder war vorhin so ruhig. Ich habe die alle nicht rausgelockt. Und jetzt lösen wir die alle erst aus. Zum Glück haben wir keinen Timer drauf. Jetzt müssen wir was verteidigen. Da oben wahrscheinlich. Ich muss mich einfach hinlegen für die Rakete. Einmal da hinein, bitte. Okay, wo sind die Trucks? Da unten ist viel zu viel los für mich gerade. Ich jag da mal was rein. Sollten da nicht auch die Trucks gewesen sein? Jawohl. Okay, die haben anscheinend meine Predator abgeschossen. Alter. poli ja, Das wird ja richtig spannend hier. Schlimme Zeiten erledigt und ich glaube, wir kommen langsam in Akt 3. Weil jetzt haben wir von den Russen außen Raketenstart abgelassen. das sollte eigentlich ziemlich guten Eindruck machen. Meine Herren, die Rakete befindet sich auf dem Weg an die Ostküste. Wir werden das Weiße Haus verlieren. Oh. Dann bauen wir es einfach wieder auf. Verluste? Wahrscheinlich 30.000 bis 50.000. Abhängig von dem genauen Ort der Detonation. Fast alle Systeme sind deaktiviert. General Shepard, Sie haben uns gewarnt. Wir hätten zuhören sollen. Man wird nicht von uns als denjenigen sprechen, die Dienst hatten, als die Vereinigten Staaten untergingen. Ein Mann ist für all das verantwortlich. Makarov muss aufgespürt werden. Egal was Sie benötigen, General. Sie kriegen einen Blankoscheck. Die zweite sonne und wir leben noch passiert noch mal das gleiche ja okay Jetzt geht alles los geht's. Ich dachte nicht, dass wir das überleben, ehrlich gesagt. Ich dachte, der Typ ist jetzt wirklich noch tot. Sorry. Das war das Licht. Alter. Sieht das geil aus hier. So. sieht man das wirklich? What? Also dass man das sieht, ist klar. Das sieht ja voll geil aus. Entschuldigung. Also es ist mega heftig, mega kacke. Aber wow, sieht das böse gut aus. Aber dass er da oben noch weggeputzt wurde aus dem ISS, also aus der ISS oben, das ist brutal. Können wir das wirklich? Das sind nicht diese die Satellitenteile, die da runterkommen, oder? Nein, das ist ein normaler Jet. Also normal. Ich glaube, das ist ein Flugzeug. Das ist nicht... EMP. Bin nicht ich dann? Ne, der ist dann. Jawohl. Gut, ich bin nur ein einfacher Soldat, ich muss da nichts führen. Alter, ist das brutal. Code! Oder wir feuern! Ich erinnere mich nicht an die verdammte Losung, okay? Ich bin auf der Flucht! Nicht schießen! Die richtige Antwort ist Texas, Soldat. Was ist los? Colonel Marshall stellt ein Sonderkommando im Weißen Haus zusammen. Immer weiter nach Norden. Und wo wollen sie hin? Es allen sagen. Los, zum Weißen Haus! Sie haben den Mann gehört. Gehen wir. Okay, die haben ein bisschen mit der Grafik gespart, weil der Regen einfach diese Fäden bildet. Das sieht man, wenn man nach oben schaut. Ist aber cool. Finde ich jetzt nicht, dass es schlimm wäre. Brauche ich Muni? Komm, wir füllen gleich auf, wenn wir schon hier sind. Oh, ich sehe, die Zeit ist reif. Ups. Alter, 1260 Munition. What the fuck? Okay, also, ich sehe gerade, die Zeit ist reif. Und wir müssen beenden, bevor wir ins weiße Haus gehen. Die Map funktioniert gerade nicht. Das ist ziemlich böse. Keine Feinddaten hier. Immerhin etwas. Ähm, also, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, Hoffe, für euch jetzt gefallen. Wir sehen uns nächstes Mal wieder. Mein Name ist Arthur. Alles Puppen mit Zucker. Cheerio.